Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige dir heute, was kaufst du und wo kaufen. Fangen wir mit dem Baumarkt an. Also hier zeige ich dir ein Hornbach, das ist ein äh, sehr bekannter Baumarkt. Und jetzt kannst du sehen, was die verkaufen. Also in einem Baumarkt, man kann Materialien für Handwerker oder Hobbyhandwerker finden. Und die, alle Baumärkte sind konzipiert nach einem amerikanischen Vorbild Do It Yourself. Also hier kann man fast alles an einem Wort finden, wie du gerade das schon sehen kannst. Alles, was man in einem Bad braucht, in der Küche oder alles von den Materialien, alles ähm, genau. Und der zweite zeige ich dir, ein anderer sehr bekannter Baumarkt. Die, ähm, nennt man ja, Bauhaus hier du wir sehen dass die Kategorien fast die, die gleiche sind also die haben fast alles und wieder für, für das Bad für die Küche für den Aufbau ähm, alles was man früher in vier in mehreren Laden kaufen musste jetzt kann man alles in einem an einem Ort finden Kurzwarengeschäft man kann alles, äh, was man für Nähen brauchen, hier äh, finden, also Reißverschlüsse, Nadeln, Nähmaschinenbedarf, Stoffe, alle, alle möglichen Materialien zum, zum Nähen kann man im Kurzwarengeschäft finden. Äh, es ist manchmal selten, dass die einen Online-Shop haben, aber in dem Fall kann man das auch in einem ähm, Online-Sortiment auswählen und online bestellen. Und jetzt zeige ich dir Haushaltwarengeschäft. Eine der bekanntesten ist Teddy. Ähm, jetzt wirst du mal sehen, dass die auch fast alle Produkte auf einem Ort haben. Werden wir jetzt ähm, auswählen die Produkte. Und ähm, dort kannst du finden, dass Drogerie, Kosmetik, hier ist, äh, Tierbedarf, Basten, Handwerken, Freizeit, Outdoor, Deko, Home, Accessories, also alle möglichen. Äh, Geschenk- und Partyzubehör, äh, Spielwaren, Schul- und Bürobedarf. Und ähm, das sind sehr, sehr, sehr, ähm, sehr gute und sehr günstige Preise, muss ich, äh, muss ich dazu Dazu geben. Jetzt zeige ich dir den Unterschied zwischen ein Kaufhaus und Einkaufszentrum. Was ist der Unterschied? Also jetzt, ähm, das ist zum Beispiel Karstadt, also Galeria. Ähm, das ist ein Geschäft, die fast alle Waren verkauft. Also hier, ähm, hier willst du sehen dass äh, die in verschiedenen Kategorien Damen, Herren, Kinder verkaufen fast alle, also fast alle Marken, aber das ist ein Geschäft, also das ist äh, Karlstadt Galeria. Zum Beispiel äh, wählen wir Snickers oder Schuhe aus, du so wirst sehen natürlich verschiedene Marken sind äh, dort, aber nicht viele, aber nicht verschiedene Geschäfte, also das ist ein Geschäft, die äh, verschiedene Marken verkauft. Anstatt als Einkaufszentrum. Einkaufszentrum ist ein Ort, wo viele verschiedene Geschäfte zusammen ähm, gehören, auch Restaurants und so weiter. Also hier haben wir Alexa in Alexanderplatz in Berlin ausgewählt und wählen wir Option alle Geschäfte. Und jetzt wirst du sehen, dass dort gehören viele verschiedene, ähm, also Apotheken, ähm, Asienmarkt, Bershka, alle, alle, alle möglichen Geschäfte. Und ähm, wirst du danach sehen, dass insgesamt dort gibt es 169 verschiedene Geschäfte. Ähm, also das ist ein riesengroßer Einkaufszentrum und normalerweise... Ähm, neben Geschäfte haben wir äh, Restaurants oder irgendwelche Freizeit einfach äh, Bereiche, wo die ganze Familie einfach den ganzen Tag ähm, äh, verbringen kann.